Das fasziniert mich sowieso, wenn Menschen schon so viel Wissen und der, der weiß so viel. Ich liebe den einfach, ich finde den toll, ich, ich mag den von ganzem Herzen. Ivan auch, so also dass wir uns da jetzt nicht missverstehen, aber Juan ist so mein totaler Favorit. Den finde ich klasse. klasse. Der, den den habe ich auch schon einfach mal gedrückt und das hat er auch geschehen mhm. lassen. Da ist er ja nicht irgendwie, euer ja Heiligkeit jetzt oder so, ne? ja. mhm, Das ist ganz menschlich.